Oh, no. And if I'm ever discovered, I'll follow Longclaw's instructions and use my rings to escape to a new planet. A nice, safe little world filled only with mushrooms. Sure. Ah! Herzlich willkommen hier im Anon Kaijuverse. Herzlich willkommen mal wieder zu einem nicht Kaiju-themigen nicht-Kaiju-thematischen Video. Spasti! Heute es um den Trailer zu Sonic the Hedgehog 2. Und ich weiß nicht wie es euch dabei geht, ich bin ein riesen Sonic-Fan schon seit meiner Kindheit. Ich bin wirklich aufgewachsen mit Sonic the Hedgehog für Sega Mega Drive. Ähm, habe das damals mit meinem Bruder rauf und runter gespielt, wobei ich immer Tails gespielt habe, weil Tails war wahrscheinlich der mit Abstand nutzloseste, anstrengendste Videospielzeitkick, den man jemals hatte bis heute. Und deswegen hat mein Bruder mich immer darum gebeten: Bitte spiel einfach mal Tales, Mann. Ähm <lacht> Das war wirklich anstrengend. Dieser, dieser, dieser, der, der ist einfach auf Plattformen gesprungen und danach waren die halt weg und du kamst nicht mehr. Egal. Das sind Traumata aus meiner Kindheit, die wir nicht wieder aufleben müssen. Auf jeden Fall war Sonic immer schon ein Riesenteil meines Lebens eigentlich gewesen. Wie gesagt, damit eben aufgewachsen. Damals dann auch diese Trickserie geschaut. Und ähm, ich habe damals sogar die McDonalds oder Burger King Figuren von Sonic und Knuckles gesammelt. Und das war immer schon irgendwie so. Präsent. Ähm, aufgehört habe ich dann wirklich mit den Videospielen nach Sonic Adventure 2, der wie ich finde auch der beste Teil dieser neuen Teile gewesen ist. Und dann kam irgendwann der Trailer zum Film raus und ich dachte mir, ja, ist ganz nett, ist halt für die junge Generation eher gedacht. Und habe dann den Film gesehen und dachte mir, ja, ist ja ganz nett, ist halt eher für die jüngere Generation gedacht, war also nicht hin und weg von dem von dem Film, weil er einfach, naja, nur Sonic genommen hat und hat ihn in unsere Welt reingeknallt. Und Sonic hat aber diese fantastischen Welten, diese, diese kreativen Welten, und die hat man eben komplett rausgelassen, weil der Film eben in unserer Welt gespielt hat. Des Weiteren haben wir im Deutschen die Stimme von Julian Bam. Ich finde Julian Bam ist ein klasse Typ, der macht super kreativen Content, alles drum und dran ist es wirklich kann man nichts an ihm persönlich meckern. Ich bin jemand, der ganz klar sagen muss, ich finde die Stimme von Sonic im Deutschen, die passt. Sonic hört sich auch im Englischen so ähnlich an. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Man hätte jetzt die Originalstimme von Sonic nehmen können. Sonic hatte schon eine deutsche Originalstimme gehabt. Aber sie haben sich eben für Julian Bam entschieden. Machen wir uns nichts vor, der Grund ist ganz einfach. Er ist ein erfolgreicher YouTuber, warum nicht? Das Gleiche haben sie allerdings schon mal gemacht und zwar in Lego Batman, meine ich. Und da haben sie einfach mal dem Joker die Stimme von Gronk verliehen. Ja, genau das Gleiche, nichts gegen Kronk, aber was zum Teufel? Ich, also, nur weil jemand YouTuber ist und auch sehr erfolgreich ist, ist das keine Legitimation, auch gleich zu sagen, ey, du sprichst jetzt mal die und die Person, Wenn es aber eben halt nicht passt. Bei Sonic hat's gepasst und... Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe schon gehört, dass der zweite Teil bzw. der Trailer schon ein bisschen mehr in Richtung Videospiele auch geht und mehr in diese Geschichte reingeht. Und da bin ich echt mal sehr gespannt, ob sie wirklich das Thema Chaos Emeralds ansprechen. Knuckles sehen wir. Leider wurde das schon mir auch gespoilert. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen, aber habe das Bild dazu schon gesehen. Deswegen weiß ich, dass Knuckles auftauchen wird. Finde ich geil. Knuckles ist mein Lieblingscharakter in ganz Sonic. Äh, schon immer gewesen, seit Sonic 3. Da war er noch der Bösewicht. Und ähm, jetzt bekommen wir ihn wohl hier in dem neuen Sonic the Hedgehog 2-Trailer, beziehungsweise auch im Film logischerweise, dann zu sehen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie das Ganze hier machen. Ob Tackles irgendwie auch erst der Bösewicht ist, ob er auch von, von Dr. Robotnik manipuliert wurde, oder wie sie das Ganze jetzt eben hier drehen werden. Und vor allem, ob sie das Thema Chaos Emeralds mit einbringen. Bin ich sehr gespannt. Wir schauen da jetzt auf jeden Fall mal rein. Legen wir los. Diese Ringe, das Geräusch. Da fehlt aber noch dieses klassische... Ein kleiner Snack und los geht's. Sonic, ich finde es super, dass du was bewirken willst. Was dagegen, wenn ich fahre? Bisschen Spider-Man-mäßig jetzt, oder was? Du bist Keine Sorge, niemand wird verletzt. Du machst Batman. Der blaue Rächer, mein neuer Name. <lacht> Batman-Referenz, okay, cool. Vertrau mir. Er ist halt echt noch ein Kind. Aber nicht du aus. Also gehen Sie auch darauf ein, dass Sonic, vielleicht wird diese ganze Sonic-Reihe auch ein bisschen wie Harry Potter, dass die Geschichten immer erwachsener werden. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, jetzt sieht er doch gut aus. Er passt. Oh, da ist er doch. Das ist aber der Dings, ne? Das ist der große Emerald. Der in der war das der Master Emerald? Ich glaube, der hieß alles. Hey, Tails, du nutzloser Sidekick. Mein Name ist Tails. Okay, wir machen es wie Oh Gott, dieses Flugzeug. Schritt ich keine Ahnung. Dieses Level mit dem Flugzeug in Sonic the Hedgehog 2 war grauenvoll. Für heute, die oh A ja, sie bringen 100%. jetzt auf jeden Fall mehr von diesen, diese levelmäßigen Szenarien ein, die schon mehr an Jump -and Run Spiele erinnern. Sehr cool. Du wirst meine ah ja. Sehe ich aus, als bräuchte ich deine Kräfte? Der hat aber eine, eine tiefe Stimme hier. Wo? <lacht> Sonic, darf ich vorstellen? Knuckles. Ja, geil. Ich frage mich, ob Knuckles hier auch wirklich eine große Rolle spielen wird. Oder ob er einfach nur am Ende auftaucht, damit jemand sagen kann, ey, hier ist jetzt Knuckles. Mhm. Ähm hat mir sehr gut gefallen der Trailer. Ist mir wieder zu viel in der realen Welt. Ich hätte das einfach mehr, also lieber in diesen Sonic-Sonic-Level-Welten. Äh, Man hat sogar mal ganz kurz gesehen, ich kann es hier mal ganz kurz einblenden, ähm, einen kurzen Clip aus dem Trailer, der erinnert schon ein bisschen an eine Jump-and-Run-Passage aus den Spielen. Das hätte ich gerne mehr. Das, das fehlt mir so ein bisschen da drin. Ich brauche nicht dieses Ganze, wir jagen jetzt hier Verbrecher. Und ähm, spielen Spider-Man oder Batman, das ist. Nee, brauche ich nicht. Ich will genau das, was so zum Schluss gekommen ist. Batman gegen Robotnik. Ach, Batman gegen Robotnik. <lacht> Sonic gegen Robotnik. Ähm, mit Tails und Knuckles noch mit dabei. Und jetzt müsste man das Ganze nur noch in diese Fantasiewelten rüber verlagern. Ziemlich geil. Habe ich wirklich ziemlich Bock drauf. Und. Ähm wie gesagt, ich bin ein riesiger Knuckles-Fan, den man hier aber nur ganz kurz sieht. Ich meine, es macht Sinn, den auch nur zum Schluss so ganz kurz zu zeigen, weil er wahrscheinlich so der Antagonist sein wird. Nun, das ist so der neue Antagonist. Wir haben jetzt Robotnik wie immer, da ist jetzt aber hier Knuckles der Hauptbösewicht, der erste Schurke, der Sonic auch dann wirklich so zum zum Schwitzen bringt, der Schurke in Anführungszeichen. Und sie bringen die Chaos Emeralds hier mit ein. Das finde ich sehr interessant. Das haben sie in Sonic Adventure. Dx hieß es, glaube ich, haben sie das ja auch schon mit eingebracht, dass sie diese Pyramide gezeigt haben, wo man rumlaufen konnte. Und diese Backstory des Knuckle-Clans. Und ja, das wird schon ziemlich geil. Also Sonic hat schon das Potenzial, wirklich interessante Geschichten zu erzählen. Zumal sie auch wirklich im ersten Sonic-Spiel äh, Film Entschuldigung, haben sie Sachen mit eingefügt, die in den Spielen nie so erwähnt wurden, die aber auch cool gewesen sind, wie die Eule. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber das war so eine Sache, die ich ganz cool fand, weil ich kannte die eben noch nicht. Jetzt kann man eben das relativ stupide Konstrukt von Sonic nehmen und das ein bisschen ausbauen. Und das machen sie anscheinend auch ganz gut. Sie bringen die Mythologie des Sonic-Universums sehr cool zusammen. Die Ringe haben auf einmal eine Bedeutung, dieses durch die Zeit springen. Das fanden viele ziemlich blöd. Ich dachte mir, ey, finde ich jetzt gar nicht. Jetzt haben wir wenigstens einen Grund, warum die Ringe so wichtig sind. Die Ringe sind symbolisch für Sonic einfach. Und jetzt haben wir noch die Chaos Emeralds mit dabei. Wir haben jetzt Knuckles mit dabei, also den Knuckles-Clan, der mehr und mehr mit eingefügt wird. Wir haben jetzt Robotnik mit dabei. Wir wissen, dass es andere Universen gibt, beziehungsweise andere Planeten. Ähm, man sieht ja, wie Robotnik mit so einem Raumschiff wieder auf die Erde kommt. Übrigens ein Ei, was ein Easter Egg sein könnte für, naja, Eggman. Und deswegen wissen wir anscheinend dass andere Planeten. Ah, Finde ich auf jeden Fall ganz cool und auch mal sehr erfrischend. Mir gefällt das richtig gut. Ich habe echt Bock auf diesen neuen Sonic-Film und ich würde einfach sagen, ich lasse mich da überraschen. Aber der kann, der erste hat mich auch nicht enttäuscht. Der erste hat mich einfach nur nicht so von den Socken gehauen. Aber jetzt, wo es langsam so ein bisschen in Fahrt kommt, dann, das, ja, das hat schon ein bisschen Substanz dahinter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch am Ende von dem Film plötzlich Shadow sehen ganz zum Schluss oder Amy oder naja von den späteren Figuren bestimmte Easter Eggs in, der, in dem Film mit eingebaut bekommen und dass man da eben eine richtig schöne Reihe draus macht man sollte es eben nur nicht übertreiben ihr wisst was ich von Universen halte und von alles muss ineinander greifen, alles muss ein riesiges Multiversum sein das brauche ich jetzt wirklich nicht aber das sieht auf jeden Fall gut aus und ich freue mich drauf. Lasst mich eure Gedanken auf jeden Fall dazu wissen. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.